Ein Jahr sitzt Dennis Yücel in der Türkei schon hinter Gittern. Zeit, mal wieder zu schreiben. Also, Lieber Dennis, in der Türkei geschehen gerade viele Dinge, die uns aufwühlen, und die deutsch-türkischen Beziehungen sind in Bewegung. Du fehlst uns als Journalist, um uns all das in Berichten, Reportagen und Kommentaren zu erklären. Du fehlst uns als ein erfahrener und genauer Beobachter, der sowohl die Türkei als auch Deutschland wie nur wenige andere gut kennt. Du fehlst uns als ein großartiger Autor, der vor lauter Ernst dennoch nie den Humor verliert. Kurzum, du fehlst uns in Freiheit. Du hast nur deine Arbeit als Journalist gemacht. Doch Journalismus ist kein Verbrechen und Journalistinnen und Journalisten gehören deshalb nicht ins Gefängnis. Reporter ohne Grenzen steht in Solidarität an deiner Seite und wir vergessen dich nicht. Wir werden nicht aufhören, die Feinde der Pressefreiheit in der Türkei anzuprangern. Gegen das Vergessen werden wir weiter deinen Namen, lieber Dennis, und die Namen aller anderen Journalistinnen und Journalisten, die zu Unrecht in türkischen Gefängnissen sitzen, immer und immer wieder nennen. Solange es Menschen in der Türkei gibt, die das freie Wort unterdrücken wollen, werden wir nicht schweigen. Free Dennis, free them all. Wir freuen uns auf die erste Zigarette in Freiheit mit dir. Dein Team von Reporter ohne Grenzen. Die Adresse: Ilkia Denis Yücel, 9 Numerale, Kapalle Cesar, Infas, Kurumu, A11-81, Silivri, Türkei. Schreiben auch Sie, Denis Yücel. Er freut sich über Briefe und bestimmt auch über Bilder und Plakate.